Robotik ist für Kinder attraktiv und motivierend. Die Schülerinnen und Schüler können innerhalb von kurzer Zeit einen funktionierenden Roboter konstruieren und programmieren und üben dabei das algorithmische Denken. Erfolgserlebnisse sind so garantiert. Der Unterricht mit lego Robotern ist problemlöseorientiert und bietet einen spielerischen Zugang zur Technik. Mit Lego Spike Prime kann man viele Kompetenzbereiche von Medien und Informatik abdecken. Viele Lehrpersonen sind unsicher, ob sie technisch genügend fit sind, um die Lego-Roboter im Unterricht einsetzen zu können. Zudem gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Lehrmitteln und Ressourcen und es ist gar nicht so einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist also das richtige Werkzeug? Die Lösung ist ein prägnanter und einfacher Lehrgang für Lehrpersonen, mit dem Ziel, Sicherheit zu vermitteln. Jede Lehrperson kann Lego-Roboter einsetzen. Man muss keine Expertin oder Experte sein. Der Lehrgang in der Form eines OneNote-Notizbuches steht allen interessierten Lehrpersonen zur Verfügung. Man findet es beispielsweise auch auf dem pix portal der Stadtschule Chur. Das Notizbuch ist so aufgebaut, dass man Informationen schnell findet und einfach navigieren kann. Hier findet man Hintergrundinformationen zu den Robotern selbst, pädagogische Grundgedanken, Lehrplanbezüge und weiterführende Literatur. Im Kapitel Technische Grundlagen wird fundamentales Wissen kurz und knapp erläutert. Hier sehen wir gerade die verschiedenen Sensoren. Der Abschnitt Häufige Probleme bietet Lösungen für mögliche Schwierigkeiten, die im Unterricht auftauchen können. Sollten neue Probleme auftreten, kann das Notizbuch jederzeit aktualisiert werden und weitere Lösungen ergänzt werden. In einem weiteren Kapitel wird das Material genauer vorgestellt und erklärt. Hier finden sich auch interessante Fakten für Profis. Zum Beispiel können wir lernen, dass der Farbsensor am besten funktioniert, wenn er 16 mm von dem zu erkennenden Objekt entfernt ist. Im ausführlichsten Abschnitt Unterricht finden sich neben allgemeinen Tipps für die Praxis auch ganz konkrete Aufträge und Lektionsabläufe. Damit gelingt der Einstieg in die spannende Welt der Lego-Robotik ganz sicher. Ich bin überzeugt, dass du spätestens jetzt auch vom Roboter Fieber angesteckt wurdest und Lego Spike Prime bald in deine Klasse bringen möchtest. Probier es zusammen mit deiner Klasse aus und werdet gemeinsam zu Experten.